Viele haben Angst vor dem BG, aber interessanterweise sind wir darauf auf dem Weg äh, aus dem Industriezeitalter der Vergangenheit, ähm, wo jeder am Band stand, oder viele, äh, in eine Informationsgesellschaft. Und äh, gerade dort äh, braucht man etwas, um abschalten zu können, Möglichkeiten zu haben, äh, in diesem ganzen neuen System überleben zu können, äh, ohne dass man gezwungen wird, für irgendjemanden einen Knochenjob zu machen.